Ja, ich bin Florian Glaser. Ich bin Doktorand äh, am Lehrstuhl für Finance. Der wird geleitet vom Professor Gomber und wir beschäftigen uns mit elektronischem Wertpapierhandel, mit der Abwicklung von Wertpapieren ähm, oder den Geschäften, die daraus resultieren, wenn ich an der Börse handle und äh, auch verschiedenen Online-Brokerage oder Brokerage-Konzepten. Unser F-Projekt äh, beschäftigt sich damit, dass wir eine Markt oder eine Marktsimulationen schreiben wollen, die webbasiert ist. Also wir wollen den Studenten die Möglichkeit geben, ähm, Märkte, wie sie live funktionieren, in ihrem Browser zu erleben und auch selber aktiv daran teilzunehmen. Und äh, das, was sie in der Vorlesung quasi theoretisch lernen, einfach zu Hause ausprobieren zu können und sich da ja, im Selbststudium offline oder online in dem Fall weiterbilden, aber offline von der Vorlesung. In unserem Bereich war es so, dass wir einfach die Studenten gefragt haben, was können wir noch besser machen. Also das, wir haben ein Tool, das wird bereits eingesetzt in der Übung. Das läuft aber lokal bei uns am Lehrstuhl an ja, dedizierten Rechnern, die genau dafür eingerichtet sind, dass die Studenten es da benutzen können. Wir haben überlegt, okay, wenn jetzt jemand was nicht verstanden hat in der Übung oder wenn er mit der Software gearbeitet hat, wäre es dann nicht toll, wenn wir das Ganze auch ja, online oder elektronisch dann in dem Sinne im Browser bereitstellen würden und haben auch die Studenten befragt und die Studenten haben gesagt, ja das wäre super, also wir haben eine Umfrage gestartet und da war sehr positives Feedback bezüglich einer webbasierten Lösung von diesem Tool ähm, ja, der Fall und deshalb haben wir gedacht, nehmen wir den ELF-Fonds oder den e learning Förderfonds, einfach, äh, um das quasi in die Realität umzusetzen. Die Akzeptanz, also momentan sind wir noch dabei, es zu entwickeln, also ähm, Reales Feedback von Studenten zu dem aktuellen Entwicklungsstand haben wir noch keines, weil das erstmal alles aufgesetzt werden muss, umgesetzt werden muss. Und sobald das der Fall ist, können wir natürlich erst Feedback einsammeln. Oh, genauso spannend und äh, ja, schnell vorangehen wie momentan, wäre, glaube ich, ganz super. <lacht> und natürlich dann äh, einen großen Mehrwert liefern beim Einsatz in der Lehre.